Mach das weg. So. Der kriegt ein Herz man muss ich bezahlen. da ja, muss ich bezahlen, genau. Nee, ich glaube, die, die Kinder spielen ganz anders mit denen. Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich als Kind nicht Angst vor denen. Meine, meine Großeltern haben mich immer zu den Hühnern geschickt und ich wollte nicht. <lacht> ja, da, als Kind da sind ja die Hühner auch noch größer. Wow. Ja, da sind die vier, da die Ziegen da. So werden die dann hier gehalten, so im Freien einfach. Ja. Dann die, die müssen bewacht werden. Ne? Nicht, dass sie dann abends immer gestohlen werden. Ne? Das ist ja so Reisspeicher. Ja, genau. Wow, der Vorsicht. Ist das sind ja Kühe. Kühe. ja. Ja, abends, ja, haben ja, die dann auch schon... Oh, also waren die Traditionelles Tor. Maulbeeren. Maulbeeren. Ja, kann man, kann man essen? Ja, ich, ähm, die kann man in Deutschland getrocknet kaufen. Getrocknete Maulbeeren. Die sind sehr, sehr lecker. Ja, ich erinnere, ich erinnere mich auch schon damals. Ja, aber jetzt bin ich nicht so ganz sicher. Ja. Ich kenne eigentlich sowas, ne, aber das von damals, in meiner Kindheit. Ja. Maulbären? Maulbären. Maulbären. Wieso heißt Maul und Bären? <lacht> <lacht>